Wenn ein Farbwechsel stattfindet, stichst du von hinten in die Luftmasche und bildest mit der neuen Farbe die Kettmasche und Luftmasche. Wichtig ist, dass du nach dem Schließvorgang immer direkt vor der nächsten Masche, also in die Luftmasche, einstichst. Sollte es dir schwerfallen, die Luftmasche zu erkennen, empfehlen wir dir, sie mit einer Sicherheitsnadel zu kennzeichnen.